Finger On Device ist eben keine technische Innovation im, im ersten Sinne. Es ist kein technischer Infrastruktureinsatz, sondern es geht wirklich darum, bestimmte pädagogische Zielvorstellungen hier gezielt und klug umzusetzen. Denken wir an die Schlagworte Inklusion, denken wir an die Schlagworte Vielfalt der Lernenden, an selbstgesteuertes Lernen. Das sind alles Ansätze, bei denen es darum geht, Wege für den Einzelnen zu finden, Wege zu finden, wie der Einzelne sich auch möglichst angemessen ausdrücken kann, wo er auch seinen Weg findet, äh, seinen Lernweg findet, der auch ermutigt eben halt die eigenen Fähigkeiten auch herauszuarbeiten und, und für sich selbst auch besser zu finden und sich artikulieren zu können, sich auch in der Gruppe zu artikulieren und zusammenzuarbeiten, Teamfähigkeit. Also man merkt sofort, da sind so viele pädagogische Argumente, die hier wichtig sind. Und insofern ist hier der, dieses digitale Endgerät einfach eine, eine, ein, ein sehr wichtiges Werkzeug, um solche pädagogischen Anliegen voranzubringen. Wenn wir das Alternativmodell dagegen setzen, nämlich die Schule schreibt vor, alle unsere Schüler haben das eine Gerät. Was würde das bedeuten? Das bedeutet im Endeffekt, dass wir eigentlich viele von diesen pädagogischen Aspekten, die ich genannt habe, nicht verwirklichen können. Und insofern ist für mich die Frage Bring Your Own Device eben keine technologische Herausforderung, sondern eben wirklich eine Chance, bestimmte pädagogische Anliegen besser umsetzen zu können. Wir haben manchmal mit Schulen zu tun, die uns sagen, naja, bevor wir mit den Computern arbeiten, müssten wir ja erstmal alle, Schu alle Lehrer schulen und da müssen jetzt erstmal alle Lehrer Bescheid wissen, wie man die mit diesen Geräten arbeiten, weil nur wenn die Lehrer das wissen, dann können ja auch die Schüler, die können die ja auch mit den Schülern arbeiten und dann würde ich sagen... Moment, nein, nein, das ist auch gut, wenn die Schüler davon Ahnung haben. Die Lehrkräfte müssen das eigentlich im Einzelnen gar nicht wissen, wie man in Android das WLAN ausschaltet oder wie man ein Kennwort im, im, im iPod ändert oder so etwas. Also im Grunde genommen ein Ansatz, der davon ausgeht, eben, ähm, dass die Schüler auch selbst da Kompetenz einbringen und auch viele Dinge selbst regeln und steuern können und auch eigenverantwortlich damit umgehen können, das ist natürlich eine gute Basis, um diese Themen auch gut in den Schulen voranzubringen. Wenn wir in die Praxis der Schule reinschauen, da finden wir ganz unterschiedliche Vorstellungen bei Lehrern, was wir eigentlich mit dem Computer machen können oder sollten. Wir finden auf der einen Seite Lehrkräfte, die die Vorstellung haben. Sie kommen in den Klassenraum, die Schüler, Schülerinnen sitzen dort, klappen alle gemeinsam ihren Rechner auf. Sie drücken eine Taste, starten eine Software und dann wird eben halt eine bestimmte Anwendung bearbeitet. Das kann man machen und das ist in, in, in manchen Fällen sicherlich auch interessant. Ich glaube nur, dass die Potenziale der digitalen Medien da eigentlich nur zum Teil ausgenutzt werden. Die Potenziale sehe ich viel eher darin, so ein selbstgesteuertes Lernen, bei dem die Lernenden alleine, aber auch mit anderen sich in ihrem Lerntempo mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Ich sehe die Chancen darin, dass sie gemeinsam Artefakte, Dokumente, Medien aller Art produzieren, dass sie das ins Internet stellen. Ja, auch darüber reflektieren, was passiert eigentlich eben halt in der Medienproduktion, auch zu verstehen die Möglichkeiten eben der Manipulation, der Darstellungsformate und so weiter. Also ich glaube, dass diese Form des Arbeitens mit den Medien eben äh, auch dazu beiträgt, äh, einen, eine gute Voraussetzung für, ja, für die Anforderungen von Gesellschaft heute wirklich zu bieten. Musik